Ja, einen schönen guten Tag, meine lieben Freunde, liebe Fans von Forever Green. Freue mich, dass ihr da seid. Mal am frühen Nachmittag, auch noch an einem Sonnabend. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung, denn äh, am Ende der, der, des kleinen Meetings werde ich eine Folie zeigen, die heißt, Ja, die, der Weg ist ein Spiegel oder das Leben ist ein Spiegelbild unserer Entscheidung. Diese Entscheidung jetzt dabei zu sein, war auf jeden Fall eine richtige und was erwartet uns jetzt zunächst gleich mal zum Einstieg nach den herrlichen Bildern aus Mabea und dem sonnigen Wetter, das wir hier haben, eine kleine Einstimmung natürlich auf Forever Green mit dem neuesten Video von Dr. Saucedo, denn das ist auch ein Teil ja, des Meetings, denn auch dieses Video wurde am letzten Donnerstagabend auf der A New Day-Konferenz vorgestellt und dann Neuigkeiten von mir aber das wird auch nicht so lange heute dauern, denn es ist ja kein Training, sondern letztendlich nur eine Übersetzung dessen, was am Donnerstag gehört wurde. Aber schauen wir uns erstmal Dr. Saucedo an, beziehungsweise natürlich die Neuigkeit über Polygraph. Viel Spaß dabei. During this video, I'd like to talk to you about a pandemic that we're facing as a race. And that pandemic is global malnutrition. Consider this. It's not normal to have eight hours of sleep and feel exhausted. It's not normal to have visual changes. It's not normal to have degradation of your thought processes, even with age. None of this is normal. There are many other things that depletion of micronutrients can cause and they include things from visual changes to depression to other psychiatric disorders they also include many degenerative processes they even include some neoplasms malnutrition affects billions of people every year it affects those who live in poverty and have inadequate access to foods and it affects people in wealthier countries that do have access to foods. But the foods that they choose are prepackaged, they're processed, and they lack the necessary nutrition to create health. This is a global problem, and sometimes it's difficult to identify as an individual with a global problem. Prodigy 5 was designed to address this global problem of micronutrient imbalance. If taken daily and on a regular basis, it should rebalance your body and place it in a balanced micronutrient status, which should give you tremendous help in fighting, in countering many of the disorders that we face in this modern age. So I encourage you to go out, try Prodigy 5, show yourself that it works, then share it. Share it with your family, your friends, Share it with your colleagues and reach out on a global basis and share it with all the people that you know. You can change their lives. Ja, das als kleiner Einstieg. Adams Saucedo, unser inhouse Doktor von Forever Green und äh, ich habe in einem anderen Video, das auch am Donnerstag gezeigt wurde, etwas ganz Überraschendes festgestellt. Ich bin seitdem es Prodigy 5 gibt mit Kerstin, sind wir absolute Anhänger von Prodigy 5. Kein Tag ohne mehrere Rationen, über den Tag verteilt, geht mit dem Frühstück los. Und ich war bis zu diesem Video eigentlich immer der Meinung, dass man erstmal Polity 5 genommen haben muss, dass das ein paar Minuten Dauert dann vielleicht im Magen eben diese Reaktion hervorruft, dass dann die Vitamine, die darauf folgen, geschützt werden. Aber was ich gelernt habe jetzt in dem, in dem allerneuesten Video von Dr. Saucedo, dass bereits in dem Moment wo ich Prodigy 5 in den Mund einführe, das heißt runterschlucke, also es im mit dem Mund, mit den Schleimhäuten in Berührung kommt, wird dieser Prozess schon ausgelöst. Deswegen macht es auch Sinn, und das haben wir auch jetzt dann auch gleich umgesetzt, macht es Sinn, es zum Beispiel morgens mit Fix zu mixen, denn dann werden die Inhaltsstoffe von Fix gleich ja, zu einem viel größeren Teil ins ins Blut in die Blutbahn äh, eingeführt. Erstmal grundsätzliche Frage: Bin ich denn hier gut zu verstehen? Dass ich, ob ich zu sehen bin, ist nicht ganz so wichtig. Ja, aber ich bin auf jeden Fall zu hören. Freue mich nochmal, dass wir uns mal Samstag Mittagstreffen zeigt mir, dass das auch geht. Fußball hat noch nicht angefangen. Ja, also für die Fußballfans und die anderen sind vielleicht vom Einkaufen auch schon wieder zurück. Äh, aber ich wollte einfach relativ schnell, weil auch das Bedürfnis da war, nach der Veranstaltung ab Donnerstag die paar Neuigkeiten, die es gibt, oder die wesentlichen Neuigkeiten hier auf Deutsch vortragen. Ich habe gehört, dass doch der eine oder andere Schwierigkeiten hatte, mit dem schnellen Englisch, das gesprochen wurde. Ich möchte da aber auch für Verständnis werben, dass das so gemacht werden muss, denn es war ja keine deutsche oder nur rein europäische Konferenz, es war eine internationale Konferenz. Und deswegen kann man das nur in Englisch machen. Wenn da ja jeder in seiner Landessprache parallel und simultan Übersetzung macht, funktioniert das nicht. Aber es ist ja kein Problem. Wir haben ja Führungskräfte, wie auch mich, die ein bisschen Englisch sprechen. Und deswegen heute ein paar der Highlights. Es waren ja nicht alle Highlights, denn das, die Serie des A New Days Business Trainings geht ja weiter. Die nächste Folge bereits am nächsten Donnerstag. Da kann ich versprechen, da gibt es ganz, ganz tolle Neuigkeiten, zusätzlich die ich schon kenne, weil ich bin ja im Europäischen Advisory Board, habe dort äh, auch daran mitgewirkt, aber ich muss trotzdem warten mit der offiziellen Bekanntgabe, bis es natürlich auch offiziell von der Company im Feld vorgestellt wird. Also ich kann aber eins sagen, ja, macht euch auf den nächsten Donnerstag, ja macht euch da schon äh, gespannt. Und äh, ich weiß, der Erkan hat letztens geschrieben, du machst uns hier so, du spannst uns hier so auf die Folter. Aber das ist natürlich nicht nur Marketing, das ist dann auch so. Es gibt ja es gibt ja spannende Zeiten im Moment, und das war erstmal erste, der erste Teil der äh, Konferenz. Ich möchte mich aber, bevor wir da in die Details gehen, ganz kurz vorstellen. Ich glaube, die meisten kennen mich hier. Äh, andere, die vielleicht vom Charisma-Team heute auch dabei sind, äh, haben vielleicht von mir gehört, aber nur in die Details von mir gehört. Ich will auch nicht allzu viel erzählen. Nur ganz kurz, damit ihr wisst, mit wem es hier zu tun habt Wir sind äh, Dirk und Kerstin äh, hier aus dem schönen äh, Mabea. Und äh, wir leben hier seit acht Jahren. Warum können wir das? Ganz einfach, weil wir seit fast 27 Jahren im Network Marketing sind, selbstständig, hauptberuflich davon leben und natürlich uns die Plätze aussuchen können, an denen wir gerne leben wollen. Wir haben schon die halbe Welt gesehen, geschäftlich jetzt hier, wie gesagt, seit acht Jahren in Südspanien. Uns gefällt das hier gut. Wir leben hier mit unseren vier Hunden und haben hier ja, jede Menge Bewegung, so viel Bewegung tagsüber, dass wir auch Energiezufuhr benötigen und die haben wir natürlich mit den tollen Produkten von Forever Green ohne Ende. Gesunde Energiezufuhr. Die Teilnehmer an der Konferenz. Ich weiß nicht, ob ihr sie alle kennt. Ja, ich meine, ich empfehle hier grundsätzlich mal oben diesen Link, sich jetzt hier zu notieren oder einen Screenshot zu machen. Ihr vielleicht habt das auch schon mal gesehen, das ist die forevergreen.org Schrägstrich Leadership Seite. Da werden alle Executives executives im englischen sind die vorstandsmitglieder werden alle executives mit ihren ja mit ihren lebensläufen auch wenn ihr auf die bilder dann drauf klickt dort mit den lebensläufen vorgestellt aber auch mit ihren funktionen es waren natürlich nicht alle executives da aber die wesentlichen die uns jetzt betreffen und um die diese neuerungen angehen waren natürlich bei der konferenz dabei und ich möchte einfach hier nur ein paar herausgreifen, so damit ihr mal wisst, wer diese Leute eigentlich sind. Ron Williams, muss ich an dieser Stelle wenig zu sagen, er ist natürlich der Gastgeber dieser Veranstaltung, dieser Serie, dieser Trainingsreihe. Und er hat natürlich auch die Einleitung gemacht, auch zwischendurch einige Dinge erläutert. Aber im Wesentlichen unsere Ansprechpartner, auch diejenigen, die zuständig sind für das, was jetzt gerade passiert, das sind hier vor allen Dingen Rick Redford, ein alter Begleiter von Ron Williams, der eigentlich von ziemlich Anfang an dabei war, aber zwischendurch auch mal andere Geschäfte oder andere Firmen betreut hat. Er ist jetzt, erst wieder zurückgekommen im Januar des Jahres. Er ist der sogenannte COO, Chief Operations Officer. Das ist so ein bisschen das Mädchen für alles. Es gibt auch einen Chief Operating Officer. Ja, neben dem Officer noch ein, ein, ein Chief Operating Manager, ja, der dann im Kleineren für, für die Bereiche zuständig ist. Aber das Große und Ganze wird von Rick Rittford gemacht. Er ist also für den operationellen Bereich der zweite Mann im Geschäft. Parallel dazu in der Hierarchie ein bisschen darüber ist der Jorge, Alvorado und ein ganz, ganz langer Wegbegleiter eigentlich von Anfang an dabei, ehemals Präsident von Südamerika. Er ist auch Südamerikaner, ich glaube, er ist äh, Kolumbianer, bin mir da nicht ganz sicher, auf jeden Fall Spanisch sprechend, also nicht Brasilianer, also nicht Portugiesisch, aber ich glaube, da spricht er auch. Und er ist aufgerückt in den letzten Monaten in die ja, wichtigste Position davon Er ist der Präsident geworden, eigentlich, wenn man so will, Nachfolger von Brenda Wang, vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört, das ist ja, die ist ja leider äh, dramatisch und tragisch äh, letztes Jahr gestorben nach langer schwerer Krankheit. Ich habe sie persönlich noch kennengelernt, eine ganz, ganz tolle, warmherzige Frau, die auch mit zum Geist, auch zum Gefühl der Company beigetragen hat und eine riesen Lücke gerissen hat. Die war eigentlich nicht zu ersetzen. Sie ist auch auf Lebenszeit auch, ihr werdet sie auf der Leadership-Seite sehen, auf Lebenszeit wird sie Ehrenpräsident der Company bleiben. Aber ihre Position, ihre Funktion, das hat also der Jorge Alvorado übernommen und er hat, das werden wir gleich sehen, er hat natürlich einen wesentliche, äh, wesentlichen Anteil an den neuen Marketing-Tools, vor allen Dingen an den neuen äh, Marketing-Planänderungen. Ja, dann Joe Jensen, auch ein äh, Executive- eins der sales officer der chief sales officer oder der verantwortliche für den gesamten vertrieb und er kommt eigentlich so habe ich ihn kennengelernt vor zweieinhalb jahren er kommt eigentlich aus dem aus der Sales-Unterstützung im asiatischen Bereich, das heißt Asien, Afrika, Nahe Osten, das sind so seine Kerngebiete gewesen, da ist er groß geworden, aber jetzt Gesamtverantwortung weltweit für den Bereich Sales. Ich finde, er ist ein ganz, ganz toller Typ, ich komme sehr gut mit ihm zurecht und ich glaube, wer ihn wer, wer ihn gehört hat am am Donnerstag, auch wenn vielleicht nicht alles zu verstehen war, hat ein Gefühl, bei allen übrigens, die gesprochen haben, dafür bekommen, dass diese Menschen nicht nur einfach ja einen Job machen, sondern wirklich mit Herz und Seele im Geschäft dabei sind. Wenn ich mal an dieser Stelle in, in diese Runde fragen darf, wer war denn am Donnerstag überhaupt mit drin und hat zumindest versucht, ein oder andere mitzubekommen. Die liebe Kerstin war drin, die Hilde war dabei, die Gunilla, die Kerstin war noch mal dabei. Sie war zweimal dabei, einmal mit mir, einmal alleine. Ja, das heißt, die anderen waren nicht dabei. Ist ja auch nichts Schlimmes. Das ist ja der Sinn und Zweck der Sache. Ich empfehle jedoch immer, meine lieben Freunde, wenn solche Veranstaltungen sind, von denen wir auch erwarten können, dass sie natürlich in Englisch sind, sie trotzdem trotzdem daran teilzunehmen, weil es ist nicht sind nicht oft. Es sind nicht immer die Worte, die entscheidend sind in so einer Veranstaltung, sondern es ist das Wie, es ist die Atmosphäre, es ist einfach so ein bisschen auch das internationale Flair mitzuerleben, denn das Chatfenster ist offen, man sieht natürlich größtenteils in Englisch dann die Kommentare, aber auch in Französisch, ja, in Spanisch und so weiter, aber darum geht es nicht, es geht ja um die Atmosphäre, um die spürt man. Und äh, ja, die reden viel zu schnell, das weiß ich. Ja, Gott sei Dank ist unser Randy nicht mehr da, der sprach noch viel schneller, ich finde, Sie sind hier eigentlich ganz gut angefangen mit Rondes äh, top zu verstehen. Sie sind eigentlich ganz gut zu verstehen. Da ist kein Texaner dabei. Ja, Aber nichtsdestotrotz, ich kann das verstehen, wenn man nicht wirklich täglich Englisch spricht oder Englisch hört oder amerikanisches Englisch hört, dann ist es schwierig. Deswegen machen wir ja auch die Veranstaltung. Heute. Also steigen wir mal ein. Ach so, jetzt hätte ich fast den, den Justin Stevens vergessen. eigentlich für mich der wichtigste Mann. Er ist zwar kein Executive, der ist kein, er ist kein Vorstandsmitglied, aber eine ganz, ganz wichtige Rolle, denn er ist das Verbindungsglied zwischen den Amerikanern, also auch zwischen dem Vorstand und Europa. Er ist der European Manager, er ist verantwortlich für das europäische Geschäft. Wenn ich ein Thema habe zu Europa, also allgemeine Art, ob es, äh, es, ob es Produktlieferungen sind, ob es äh, Themen sind rund um die Ausbildung, um äh, ja, vertragliche Dinge, dann ist er mein Ansprechpartner und er vermittelt mich dann manchmal, wenn, wenn es seine Kompetenz über, äh, übertrifft dann äh, oder nicht, nicht ganz trifft, dann ver, äh, vermittelt er mich weiter an irgendwelche anderen äh, Spezialisten aus den Teams. Ja, also... Justin ganz ganz wichtig auch die Person sich zu merken ganz feiner Kerl ja spricht leider kein Deutsch aber ein bisschen aber spricht fließend Französisch denn viele von den Mormonen das ist ja das Schöne an einer Company die dort in Utah sitzt wenn man mal da im Headquarter ist wird man feststellen da sind viele junge Leute die mindestens alle alle mindestens eine Fremdsprache fließend sprechen das ist ja in den USA Ungewöhnlich. Das kommt daher, dass die als junge Leute, ja, als Frauen, auch als, als junge Männer, äh, ja ihr Pflichtjahr machen aus ihrem mormonischen Glauben heraus. Das heißt, ein oder zwei zwei Jahre machen sie eine Mission und gehen dann weltweit in die unterschiedlichsten Länder, lernen dort die Sprache und ja, arbeiten dann dort auch. Und das ist der Grund, warum natürlich auch viele Network-Unternehmen, nicht nur Forever Green, da in Utah um Salt Lake City herum beheimatet sind, weil da bekommt man natürlich schon frei Haus in seinen äh, Staffs die Leute, die auch dann die einzelnen Sprachen sprechen. Das ist bei uns auch so. Deswegen haben wir natürlich auch deutschsprachigen Support. Das ist alles kein Thema. Justin, wie gesagt, hat seine Mission in Frankreich äh, erledigt, spricht deswegen fließend Französisch, aber er lernt auch Deutsch. Okay, starten wir mal los. Natürlich, Ron, habe ich gerade gesagt, Visionär und Gründer von Forever Green, Gastgeber des New Days und an diesem New Day, ich habe das letztens schon bei uns auch im Chat mal, geschrieben beziehungsweise in dem letzten Newsletter, glaube ich, oder im vorletzten Newsletter. Das ist der Sinn und Zweck der Übung. Alt war gestern, ja, gestern schauen wir uns nicht mehr an, es geht jetzt um ja den neuen Schwung. Und ich möchte hier ein paar Dinge vorweg sagen, die ich auch nicht schriftlich jetzt hier aufgeführt habe, die auch in der Einleitung drin waren. Deswegen habe ich auch Wert darauf gelegt, dass wir uns heute hier als Member treffen, also nicht mit neuen Gästen. Es gibt ja Gerüchte draußen am Markt. Der eine oder andere hat sie vielleicht gehört. Ich wurde gleich, bombardiert ist übertrieben, aber ich wurde gleich natürlich zugemählt, zugemüllt und zugemailt mit irgendwelchen Links, ja, wo Schlauberger, Bilanzen und le meinten lesen zu können und hier natürlich ein nahes Ende schon von Forever Green vorausgesagt haben. Ich wusste gleich, dass das natürlich absoluter Schwachsinn ist, weil ich kannte die Pläne und ich kannte ja auch die Hintergründe. Und ich möchte das an dieser Stelle auch ganz offen sagen und auch wiederholen, was am Donnerstag gesagt wurde, hier von Ron, aber auch von Rick. Wir werden oder wir haben natürlich Maßnahmen ergriffen, die diese Schwierigkeiten angehen. Unter anderem unsere Investoren, die das sind keine neuen Investoren, sondern die alten Investoren, die von Anfang an dabei sind, begeistert ja für den neuen Schwung und die sind mit einer ja, mehrstelligen Millionensumme wieder ins Geschäft gekommen. Das hat natürlich konsequent, Konsequenzen, positive Auswirkungen sofort. Ja, was auch zum Beispiel die Lieferungen angeht, auf die der ein oder andere wartet. Ich weiß, dass es da Probleme gegeben hat. Wir wissen das. Und im europäischen Advisory Board, glaubt mir, wir waren nicht davon begeistert. Ich möchte an dieser Stelle mal sagen, ich bin ja auch ein ganz normaler Distributor. Wenn ich vielleicht da in, in, in, in der Rangliste ein bisschen höher stehe, ändert es nichts daran, dass Kersten und ich ausschließlich von diesem Geschäft leben und deswegen natürlich wie jeder andere auch daran interessiert sind, dass geliefert wird, dass gezahlt wird. Und ich meine, bei Zahlung gab es ja nie Probleme, aber dass natürlich auch die Auslieferung pünktlich stattfindet. Da sind jetzt massive Dinge auch ergriffen worden, nicht nur was die Vergangenheit angeht, das wird jetzt innerhalb der nächsten Woche werden, nächste und übernächste Woche, wir werden 14 Tage brauchen, um die ausstehenden Lieferungen auch rauszuschicken, aber dann gibt es Maßnahmen, die vor allen Dingen ja offensiv in die Zukunft gehen und darüber gleich ein bisschen mehr. Der Rick Redford hat natürlich auch hierzu angekündigt, dass die Kampagne auch offensiv sein wird, was die Pressemitteilung angeht, es wird also auch Pressemitteilungen geben jetzt übers Wochenende, aber vor allem Dingen nächste Woche, sodass dann auch die großen Fachblätter Bescheid wissen, was hier bei Forever Green passiert. Also wir sind alle noch da und es wäre schön, wenn ihr das auch wäret, denn wir haben tolle Produkte und ganz klar, wir im Vertrieb können dafür sorgen, dass es allen wieder super geht. Die Produkte, Ron und das ganze Team haben es auf jeden Fall verdient. Das große Thema und die große Veränderung, die jetzt hier ins Haus steht, verbirgt sich hinter diesem dynamischen kleinen Zeichen oder einem Buchstaben. Dieser Buchstabe, jeder hat es erkannt, ist natürlich das V. Und das V steht für Velocity. Astrologisch gesehen erlebt vor Evergreen erst seine Blüte Liebe Hilde, genau so ist es. Das ist auch schön, dass du das von der astrologischen Seite beleuchten kannst als Fachfrau. Aber ich sehe das ja einfach auch als erfahrener Vertriebler. Ich kenne diese Dinge, denn ich habe ja selbst zwei große Vertriebsunternehmen ja, gegründet und auch geführt. Also ich weiß, wie das alles läuft und ich weiß, ich habe ein hundertprozentiges Vertrauen in Ron Williams und in seinen in sein Team, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Man darf hier eins nicht vergessen, auch das möchte ich an dieser Stelle mal sagen, es wird immer äh, ja, referiert, äh, Forever Green bestehe seit 2004, das ist sicherlich richtig, aber das Forever Green, das 2004 entstand und das Forever Green, das FG Express, das gerade Anfang dieses Jahrzehnts entstand mit 2011, haben miteinander nichts zu tun. Das heißt, eigentlich ist das Unternehmen ja erst drei bis vier Jahre alt. Mit Einführung von FG Express, mit Einführung des Envelope-Modells hat sich ein. Mit Ausbreitung ja, in den globalen Bereich hat sich natürlich das Geschäft gigantisch verändert. Und viele dieser kleinen Schwierigkeiten oder dieser Schwierigkeiten, die auch finanzielle Gründe haben, haben damit zu tun, dass natürlich vieles auf einmal gemacht wurde. Es ist ganz klar, dass eine Expansion in über 200 Länder natürlich nicht nur Energie, sondern auch viel Geld kostet. Aber wir sind hier auf dem richtigen Weg und Velocity am, am, im zweiten Teil und am Ende werde ich da ein bisschen näher darauf eingehen, was, was den Transport angeht und was die Lieferungen angeht. Jetzt zunächst einmal in der Reihenfolge auch der Veranstaltung haben wir dann erstmal den Jorge Alvorado gehört. Zu Jorge habe ich vorgestellt. Und hier geht es um ein paar Marketing-Plan-Changes, die auch unter diesem Begriff von Velocity stehen. Und deswegen sieht man hier unten auch ja, nochmal Velocity, auch das Zeichen von Velocity. Geschwindigkeit, nicht nur Liefergeschwindigkeit, aber auch Geschwindigkeit im Team, im Geldverdienen, im Teamaufbau. All das, die gesteigerte Geschwindigkeit, führt letztendlich zu dem Gesamterfolg und auch zu der Geschwindigkeit des Gesamterfolges, den die Company erreichen will. Und äh, das sind jetzt hier ein paar Einzelheiten. Wer denn, ich gehe mal davon aus, jeder von euch kennt den Marketingplan. Wir haben ja seit der letzten Marketingplanänderung, also seit Ende letzten Jahres oder nach Paris, haben wir ja den, den sogenannten Starter-Bonus erhalten, der den x tribe bonus ja ablöste. Und viele waren traurig darüber, dass der x tribe bonus abgelöst wurde. Und jetzt kommt er wieder zurück, in etwas veränderter Form, veränderter Form aber integriert. In, dieses, in diesen Starterbonus. Aber bevor wir da einsteigen, ich sehe gerade Punkt 1, auch da hat mir der Andreas Mauler gesagt, gab es Fragen in seinem Team, weil das wurde nicht verstanden, deswegen ganz kurz nochmal den Punkt 1 beleuchten, auf ähm, Englisch, removing the active PM requirement, heißt nichts anderes, es gab ja eine Verpflichtung, jedes, oder, ja, jeder, jedes Teamführers, dass er rechts und links einen aktiven, äh, persönlich entrollten, äh, ein persönlich entrolltes Mitglied hatte, also ein, eine Frontline rechts und links eben hatte. Und wenn der nicht aktiv war, zum Beispiel im starken das war natürlich extrem tragisch, dann führte das dazu, dass dann das Punkteguthaben auch aufgehoben wurde, gelöscht wurde. So, das heißt, viele ja, man kann ja trotzdem, man kann ja in seinem starken Bein ein starkes Team haben, aber vielleicht hat man dort nur ein, zwei persönlich erneute Leute reingebracht, die auch das Team aufgebaut haben. Und aus welchen Gründen auch immer hören die auf oder sie bestellen nicht mehr, sie werden inaktiv. Trotzdem produziert dieses Bein. Ich war in der Vergangenheit verpflichtet, wenn ich dort keinen Aktiven mehr hatte, dann im Wesentlichen Selbstbestellung zu machen, ja, Selbstbestellung zu machen auf den Namen einer dieser persönlich roten Members, PEMs. Und das haben die meisten gemacht mit 50 Punkten. Das reichte aus, damit wurde, die, wurde diese eine PM aktiv gehalten und somit wurde natürlich auch das Punkteguthaben, das QV-Guthaben das Punkte QV in dem starken Bein behalten. Das ist natürlich wenig sinnvoll gewesen. Hat zwar ein bisschen Umsatz gebracht, aber es macht keinen logischen sinn deswegen hat die company das auch sofort bereits jetzt schon aufgehoben das heißt ich muss keinen aktiven PEM mehr im starken bein haben um meine um meine punktzahl dort zu erhalten das gilt nicht für schwache bein es gilt ausschließlich für starke bein das ist schon mal die erst das erste ja eine sehr positive veränderung hätte die company nicht machen müssen hat sie aber gemacht so, jetzt kommen wir zu dem Starter-Programm. Und äh, da haben wir ja den, der ja, Starter ist derjenige, der selbst äh, aktiv ist und dann rechts und links zwei Leute bringt, die auch aktiv werden mit 100 Punkten. Dann habe ich ja schon die Landesqualifikation von 100, von, ja, zum Starter erreicht. Starter 150, denn der Starter alleine hat noch keinen geldwerten Vorteil. Starter 150 hat erst einmal einen Geldwerten-Vorteil, denn hier geht es um 150 Dollar, die ausgezahlt werden und äh, diese 150 Dollar werden alle vier Wochen ausgezahlt, wie früher der der X3-Bonus, der war ein bisschen höher, aber wir werden ja gleich sehen, welche, welchen Spielraum wir hier mit dem Starter-Programm entwickeln und hierfür ist die Voraussetzung, vier aktive PEMs zu haben, und einen davon wenigstens in einem der Beine. Man sieht das also, so wie der roche das gestern vorgestellt hat, war das ja jetzt hier im, ja, nicht im system sondern er hat hier einfach die Erstlevel, das sind die PEMs, die vier, und einer davon hier der grüne, der muss wenigstens in dem anderen Bein sein. Ich fand das war ein bisschen kompliziert auch wieder, auch in Englisch ausgedrückt ist eigentlich ganz simpel. Deswegen ich habe es einfach mal übersetzt in die Binärsprache, in den so denken, die meisten von uns, die denken ja so, wie ihr Strukturbaum aussieht. Ich brauche also erstmal vier persönlich eingeschriebene. Wie die sich verteilen, bei dreien von denen spielt keine Rolle. Es könnten jetzt auch drei hier links sein. Wichtig ist, dass wenigstens einer dann rechts ist oder eben andersrum. Ja? Also das ist wichtig. Ein erste Voraussetzung, vier persönlich enrolled, alle müssen 100 QV haben, weil die nächste Voraussetzung ist, dass wir dann mit denen zusammen und jetzt nicht irritieren lassen. Jetzt geht es um zwei Level aber diese zwei Level beziehen sich nicht auf den Binärplan, sondern die beziehen sich ja hier auf dieses Schaubild. Denn das ist mein erster Level. Das sind die persönlich Roten, das sind die Frontlines, wie wir auch sagen. Und deren Frontlines oder auch meine zusätzlichen Frontlines, die bilden hier diese zwei Level. Und in diesen zwei Leveln muss ich zusammen, das ist die Nebenbedingung, 1000 Punkte haben. Und jeder Einzelne darf Maximum 100 haben. Habe ich Leute mit 50 Punkten da drin, kein Thema, dann zählen zwei Personen so viel wie einer mit 100. Dann muss ich entsprechend mehr Personen haben. Hier geht es also nicht um die Anzahl der Personen, sondern hier geht es darum, dass man mindestens 1000 Punkte hat. Und das wäre dann optimalerweise, man hat vier direkte. Und die haben wiederum auch gesponsert, so gesponsert, dass dann in der, nächsten, in, der, in der nächsten Ebene sechs weitere sind. Die sechs und die vier haben jeweils 100 Punkte, macht zusammen 1.000 Punkte. Das verdient oder damit verdiene ich alle vier Wochen 150 Dollar. Jetzt gibt es den Fahrstart, die Fahrstartoption. Und hat natürlich auch was mit Velocity zu tun. Wer richtig startet, das betrifft denjenigen, den ihr neu einschreibt. Deswegen halte ich es für wichtig dass man das nicht für sich behält, ja, es ist meine Verpflichtung als Führungskraft, es ist meine Verpflichtung als Sponsor, nicht nur jemandem Produkte aufs Auge zu drücken, ja, und da ein bisschen Provisionen dafür zu bekommen, sondern wenn jemand das Geschäft betreiben will, dann bin ich auch verantwortlich dafür, dass er einen optimalen Start hat. Und zum optimalen Start gehört es, dass er kein Geld verschenkt. Wenn er nämlich diese erste Qualifikation nicht mit Schneckenserum geimpft macht, sondern mit Terrierblut. Das heißt, wenn er in den ersten vier Wochen ein bisschen Gas gibt, und zwar nicht erst in der letzten Woche, sondern gleich von Anfang an, in den ersten vier Wochen, ja, beginnt das Geschäft so aufzubauen. Von mir aus, jede Woche eine persönlich, einen persönlich einschreibt. Dem wiederum hilft das Gleiche zu tun. Dann ist es keine Hexerei, ja, zehn Leute im Team aufzubauen in den ersten vier Wochen. Wenn ich das in den ersten vier Wochen so schaffe, hier auf dem Schaubild, dann bekomme ich nicht 150 Dollar, sondern dann zählt der Fast-Track und ich bekomme statt 150 300 Dollar. Das sind schon mal 100 Dollar mehr als der alte x Bonus. So, wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange. Auch das ist Velocity. Macht das bis hierhin Sinn, auch bis hierhin verstanden? Bitte um kurzes Feedback. Wer findet das gut? Ja, wer findet es scheiße? Für <lacht> untereinander darf ich das sagen. Die neue Kiste, ja, super gut, natürlich. Ja. So, und auch für diejenigen, die jetzt vielleicht ja, als, als langsame Schnecken gestartet sind, es ist jetzt kein Vorwurf, ja, das passiert ja mal. Man startet oder man fängt an, hat die Führungskraft nicht gesagt, dass man erstmal in den ersten 14 Tagen keinen Urlaub machen soll? Ja, also man hat erstmal Urlaub gemacht oder was auch immer. Und ihr seid jetzt nicht in den Genuss dieses Fahrstattbonuses gekommen. Dann sorgt bitte aber trotzdem dafür, dass die Leute, mit denen ihr jetzt sprecht und die ihr jetzt ins Geschäft bringt, diese Chance bekommen. Denn wir werden ja gleich sehen, es geht ja weiter. Das war ja jetzt nur der erste Schritt. Wir kommen ja gleich ja noch zu ganz anderen Summen. Und da werden auch die Ohren groß bei den Leuten, mit denen ihr sprecht. Also, denn die zweite Stufe ist natürlich das, der Starter 250. Warum heißt der Starter 250? Ganz einfach, weil er am Ende vier Wochen oder alle vier Wochen, wenn er sich qualifiziert, dann nicht 150, sondern 250. Dollar bekommt. Das ist ja schon mal was. Selbst mit den 150 bin ich ja in der Lage, bei einigen Produkten, die wir haben, mein Autoship bezahlt zu haben. Denn das ist ja der Aufhänger. Stelle mal vor, du hast ein Leben lang tolle Produkte, die dir helfen, aber du hast sie kostenlos. Dadurch, weil du einmal gerade am Anfang das Geschäft so aufgebaut hast. Ja, das ist der Aufhänger. Damit können wir die Leute und die Menschen auch begeistern. Das Gleiche gilt natürlich hier für den Starter 250 und das ist natürlich nochmal 100 Dollar mehr. Was muss ich dafür tun? Ich muss also selbst erstmal Starter 150 sein. Ich muss, um mich zu qualifizieren, selbst als Member Starter 150 sein und ich, ich muss vom, ja, es baut jetzt, man sieht das schon, man es baut auf diesen ersten Monat auf oder auf die Leistung aus dem ersten Monat für den 150er. Und zwei meiner vier persönlich Entrollten müssen das auch sein. Ja, wenn wir jetzt mal die, das natürliche Wachstum da sind das ist jetzt nicht so ein, ein Schritt, der von jetzt auf gleich funktioniert, sondern es ist ein Wachstum. Ich habe ja mit, mit in der ersten Woche mit dem ersten PM gestartet. In der zweiten Woche kommt der zweite dazu. Mit denen arbeite ich ja schon eine Zeit lang in der dritten Woche. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die das Gleiche tun, was ich getan habe, ist ja sehr groß. Wir nennen das in dieser Branche Duplizierung oder Duplikation. So, das heißt, wenn ich das erreiche, 250, also 150, ich selbst, 150, zwei von meinen PMs. Wobei auch wieder einer... Oder beide in getrennten Beinen sein müssen. Wir sehen das hier auf dem Schaubild, ich habe das im Binär noch mal ausgedrückt, spielt keine Rolle. Dieser PM, der kann auch im dritten oder im vierten, äh, im dritten oder vierten Bein hier sein, das spielt keine Rolle. Er kann auch hier irgendwo unten sein. Wir, diese Level, die hier eine Rolle spielen, die haben auf der Seite hier im Binärbereich keine Auswirkung. Hier sind wir ja im Placement Tree und hier sind wir ja im, äh, in der Placement Route. So, und hier ist das so dargestellt, ich muss wieder vier PMs haben und ja zwei müssen davon Starter 150 sein und die beiden müssen auf beide Beine verteilt sein. So ganz einfach ist Das ist die eine Variante. Insgesamt natürlich wieder 1000 Punkte, ja, wie vorher beim Starter 150 auch, aber dann bekomme ich keine 150 Dollar, sondern 250 Dollar. Die zweite Alternative, oder die Alternative ist die zweite Möglichkeit, ich habe insgesamt drei Starter 150 nachgezogen. Dabei ist es unerheblich, ob es PEMs sind oder nicht. Ich habe also in diesen zwei Ebenen drei Starter 150. Ja, vorher, in der ersten Variante, muss ich zwei PEMs haben, die 150 sind. In der zweiten Variante muss ich drei haben. Aber dann spielt es keine Rolle, ob sie PEMs sind oder ganz normale Teilnehmer sind, drei Starter, 150 da und natürlich auch, und die können auch auf, eine, auf einer Seite im Bein sein, ja, wie wir hier im Beispiel sehen, dann ist auch hier die Qualifikation erfüllt, 250 Dollar sind verdient. Will ich das Ganze beschleunigen, mache ich das Ganze also nicht in den ersten, ja, in den ersten Monaten, sondern mache ich das Ganze in den ersten acht Wochen, auch hier sehen wir eine logische Fortführung. Ja, in den ersten vier Wochen haben wir vielleicht einen Starter 150 gemacht, qualifiziert. Arbeiten jetzt weiter mit den Leuten, die wir ja aufgebaut haben, helfen den Starter 150 zu werden. Und schon sind wir ja, haben wir acht Wochen insgesamt Zeit. Und wenn wir das innerhalb von acht Wochen schaffen, dann verdoppeln sich diese 250 Dollar auf 500. Diese 500 werden natürlich auch nur einmalig gezahlt. Das ist nicht so, wenn ich mich einmal für 500 qualifiziert habe läuft das dann weiter? Dann sind es danach wieder 250. Aber es geht ja um den Fahrstart, es geht um den Start, es geht darum, richtig mit richtig Energie zu starten. Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich mit Energie starte und den Erfolg habe, dass ich nur Leute nachziehe, die Schneckensehungen geimpft haben? Ja, sondern da wird auch der ein oder andere dabei sein, der genau mit der Geschwindigkeit weitermacht. Und das ist der Sinn und Zweck der Übung. Das ist Velocity. So nächste Möglichkeit. Und es geht hier weiter, meine lieben Freunde. Nächste Möglichkeit, Starterprogramm, Starter 400. Hier geht es um 400 Dollar. Der Zeitraum, den ich hierfür habe, ist auch entsprechend länger. Er ist zwölf Wochen und wir sehen hier die Logik da drin. Wir haben im ersten Monat den Starter 150 gemacht, im zweiten Monat den Starter 250 und jetzt im dritten Monat oder in, in, in den dritten vier Wochen, das sind ja nicht Monate, sondern in den dritten vier Wochen, da helfe ich dem, Leuten nochmal weiter, sodass insgesamt das Team zwar wieder nur die 1000 Punkte machen muss, aber ich habe jetzt, <lacht> Entschuldigung, ich habe jetzt alle vier persönlich Enrollten zu Starter 150 gemacht. Habe ich vier Enrollte Starter 150, einer davon wieder mindestens, oder zwei müssen auf beide Beine verteilt sein, es reicht aber einer in einem Bein, kann auch zwei natürlich, rechts und links sein, das spielt keine Rolle. Dann ist diese Qualifikation erfüllt. Ich bekomme 400 Dollar. Mache ich das jetzt tatsächlich in den ersten zwölf Wochen, kommt für mich wieder der Fast Track-Bonus in Frage. Und hier verdoppelt sich nicht die Summe von 400 auf 800, sondern hier gibt es ganze 1000 Dollar neben dem Geld, das ich schon nach vier Wochen, nach acht Wochen verdient habe, wenn ich es jetzt im dritten Monat mache. so, Das heißt, derjenige, der hat hier schon ohne Teambonus, ohne Retailbonus schon mal richtig Geld verdient, derjenige, der das so macht. Und Erfolg ersetzt alle Argumente. Ja, eins ist ganz klar, wenn die Leute, mit denen ich arbeite, sehen, dass das so bei mir funktioniert hat, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Gleiche tun. Gunilla, was denkst du? Ja, sind die, die, die Möglichkeit eher, die Wahrscheinlichkeit eher gering oder ist sie eher höher? Ja, ganz genau. Ja, so ist es. Und liebe Freunde, schaut nicht zurück. Ich weiß, der eine oder andere sagt jetzt, ja, wenn ich das mal gewusst hätte oder wenn mir mein Sponsor das erzählt, hätte. schaut nicht zurück. A New Day bedeutet, es fängt heute oder am Donnerstag, wenn man so will, fängt ein neuer Tag an. Es ist eure Entscheidung. Legt den Schalter um, stellt die Weichen neu. Fangt an, so zu arbeiten. Und wenn ihr selbst nicht mehr in den Genuss dieses Bonuses kommt, dann sorgt bitte wenigstens dafür, dass es eure neuen Leute, eure neuen Leute tun. Und ihr werdet immer einen Erfolg davon haben, denn das ist klar. Ja, alles, was hier passiert in eurer Downline, in eurer Organisation, in eurem Team, ist ja auch euer Vorteil. Also ich finde, das ist eine tolle Geschichte und äh, jetzt macht ja noch mal mehr Sinn, das Starterprogramm. programm ja, Es ist nicht nur ein Rang, der erreicht wird, sondern es wird auch richtig Geld damit verdient. Dann kommen wir zu einem tollen Bonus, der ist ganz neu, den finde ich herrlich, das ist der sogenannte lifestyle Bonus. Ja, also das ist ein Bonus, der hätte mir sehr gut gefallen gleich zu Beginn, als ich anfing. Da gab es ihn leider noch nicht, weil ich, wie kann ich jetzt diese 500 Dollar, die ich ja beim Starter 400 diese 400 Dollar, die ich beim Starter 400 verdiene, wie kann ich die nochmal auf 500 steigern? Ja, gut einmal natürlich, indem ich sie auf 1000 steigere, Das ist Gilt für die ersten die ersten drei mal vier Wochen. Aber danach kann ich sie auch dauerhaft auf 500 steigen, nämlich jedes Mal, wenn ich mich für die 400 qualifiziere, kann ich mich auch für 500 qualifizieren, wenn ich, ich meinen mein Lifestyle darstelle. Sei es auf Facebook, sei es natürlich auch bei verschiedenen Incentives, die die Company so gibt, wie letztens bei dem Prodigy 5 Incentive, wo man Fotos hinschicken konnte und, und, und. Wo man einfach sich vielleicht das neue Auto mal schnappt, ein schönes Foto davon macht oder das neue Haus oder ein, ein neues, irgendein neues Spielzeug, das man sich gerade zugelegt hat. Wenn man einfach ein bisschen zeigt, dass man Erfolg hat und dass man mit dem Erfolg ja auch anderen eine Freude macht, von mir aus, oder auch sich selbst. Das einfach dann der Company jeweils schicken ja und dann hat man sich qualifiziert für 100 Dollar mehr. Ja, das ist ja schon mal was. Und hier geht es nicht nur um 100, sondern es sind immerhin 500 Dollar Lifestyle-Bonus, für die ich mich Monat für Monat qualifizieren kann. On top. Oben auf alles drauf, was ich ja sowieso durch meine Aktivität verdiene. Ja, und äh, ist als letzter Satz für diejenigen, die natürlich dann schon 3 Star sind, das gilt, da gilt natürlich auch der Lifestyle-Bonus, die würden natürlich dann auch die 100 Dollar oder auch die 500 Lifestyle-Bonus würden dann auf den Matching-Bonus oben drauf gerechnet. Da komme ich jetzt gleich nochmal drauf, wenn wir über den Matching-Bonus sprechen. Ist für noch nicht alle interessant, außer hier für Hilde, die ja schon 3-Star ist. Richtig, Hilde, du bist ja schon Matching-Bonus qualifiziert. Und wenn man Matching-Bonus qualifiziert ist, dann bekommt man ja keinen starter mehr. Aber da komme ich jetzt gleich drauf. Das war in der Vergangenheit so, ist jetzt natürlich korrigiert worden. Aber bevor wir dazu kommen, noch mal hier das Starter-Programm 50 QV persönliches Volumen. In der Vergangenheit war es ja so, dass man das Starter an dem Starterprogramm programm ja nur teilnehmen konnte, wenn man wenigstens 100 QV hatte. Das ist jetzt aufgehoben. Man kann auch mit 50 QV sich für den Starterbonus qualifizieren. Allerdings reduziert sich der jeweilige Bonus um 50 Prozent. Also top, ich kann auch mit 50 QV Starterbonus bekommen, aber ich bekomme natürlich weniger. Deswegen macht es immer Sinn. Ja, Genauso wie beim Teambonus. Es macht immer Sinn, mit 100 QV selbstpersönlichen Volumen das Geschäft zu betreiben. Ja, Nur aber ich finde es trotzdem gut für jemanden, der es vielleicht nicht kann, gerade zum Anfang, dann verdient er eben 75 Dollar oder wenn er den Fahrstart 250 macht, 125 Dollar oder beim 400er äh, die Hälfte 200. Aber er kann sogar auch natürlich den 1000er machen. Nur eins ist klar, hat er den hat er den. Den, äh, den Bonus nach vier Wochen bekommen wird, er davon natürlich erstmal sein persönliches Volumen aufstocken. Aber grundsätzlich hier die Veränderung: 50 QV ist möglich, reduziert dann allerdings den Bonus um 50 Prozent. Ja, Order 90 QV mit PolyG ist ja äh, hier ein alter Hut, wird ja wie 100 gewertet. War ja der Sonderdeal, den, äh, der zusammen mit dem Launch-Paket existierte. Also hier sind 90 QV natürlich das gleiche. Ja, wie 100. 90 ist nicht das gleiche wie 100, aber in diesem Fall sind 90 QV, werden ja wie 100 QV gezählt. So, jetzt komme ich dann zu dem, zu dem Matching-Bonus. Ja, ich kann natürlich nur jedem empfehlen, so schnell wie möglich Matching-Bonus qualifiziert zu sein. Und äh, ein Geschäftspartner, der fragte mich letztens, äh, oder erzählte mir letztens, er hätte dreimal schon äh, den Two-Star versemmelt. Ja, und äh, wie, wie was er in Zukunft machen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, einfach mal sich für einen Dreister qualifizieren. Denn das, das Interessante an unserem Geschäft ist, wenn ihr mal in den Stufen nach oben kommt, wer sich immer nur knapp, wer immer nur knapp sich qualifiziert und darauf baut, also die Umsatz, <lacht> Umsätze nicht steigern, kann natürlich auch mal einen Monat oder eine Woche den kürzeren ziehen. Und ist dann plötzlich nicht qualifiziert. Will man sich also fest, sagen wir mal, für einen Rang erstmal qualifizieren und sicherstellen, dass man jeden Wochenanfang immer nach, am Abrechn nach der Abrechnung in dem Level wieder startet, dann muss man wenigstens einmal ja, eine Ranghöhe erreicht haben und dann versuchen, das Niveau zu halten. Dann ist der Two-Star zum Beispiel. Garantiert, wenn ich wenigstens einmal den 3-Star erreicht habe und versuche, jetzt dieses Niveau zu halten. Das ist nicht, gilt nicht nur für den 2- und 3-Star, das gilt für den 5-Star, für den 6-Star und so weiter. Ja, also es ist, nicht, es ist nicht alles erreicht, wenn man sich einmal qualifiziert hat. Man muss sich ja jede Woche qualifizieren. Ganz klar. So, und hier ist natürlich, der war es in der Vergangenheit so, wer äh, aus dem Starterprogramm in, in den, in den 3-Star wurde, kriegte ja den Starter-Bonus nicht mehr sondern dann den Matching-Bonus. Aber vielfach ist es so, abhängig natürlich von den Schecks, die die eigenen Frontlines bekommen, ja, ist oft die Summe geringer auf vier Wochen gesehen, als zum Beispiel beim Starter 400. Und jetzt ist es so, bin ich also 3-Star und habe aber trotzdem die, die, die, die als 3-Star diese eine Qualifikation für den 400, für den Starter 400 erreicht, dann bekomme ich die Differenz, also den Mehrbetrag, den ich, er, den ich erreicht hätte, wenn ich noch Starter 400 gewesen wäre, zusätzlich zu meinem Matching-Bonus ausgezahlt. Hier wird einfach verglichen, was ist höher. Ist der Matching-Bonus höher, spielt der Starter-Bonus keine Rolle, ist der Matching-Bonus geringer, wird die Differenz ausgezahlt. Ich verliere also nichts. Das ist auch neu. Wie findet ihr das? hat euch noch nicht so richtig betroffen, aber denkt auch mal an die armen drei -Stars, ja, die vielleicht bislang am Hungertuch nagen mussten, weil sie diese 150 Dollar nicht bekommen haben. Ja, ich finde einfach alle diese Maßnahmen intelligent und zeigt, äh, und zeigen, dass hier jemand und auch hier die Executives wissen, wie das Feld denkt und was gemacht werden muss, um wirklich Schwung in die Bude zu kriegen. Jo. Schauen wir mal, was wir da noch haben. So, das war eigentlich im Wesentlichen das von Jorge Alborado. Natürlich eins noch am Ende. Wann beginnt diese ganze Geschichte? Also wann beginnt der neue Starterbonus? Wann werde ich das Ganze auch in meinem Backoffice so erkennen? Das beginnt am 2. Mai, also nächsten Dienstag, also in der nächsten Abrechnungsperiode. So, Jetzt geht nicht davon aus, dass auch diese ganzen Softwareänderungen zum Beispiel im Backoffice auch sofort alles abgeschlossen ist. Das ist ein Prozess. Aber fangt auf jeden Fall sofort an ja, mit den Maßnahmen, die ihr ergreifen müsst, um einfach auch euch oder euren Partnern äh, diese äh, Boni zu ermöglichen. Denn eins ist ganz klar, es wird es wird euch zugutekommen, völlig gleich, wann es dann im Backoffice zu sehen ist. Es sind ja sowieso vier Wochen, die dann auch äh, als Abrechnungszeitraum äh, dienen. Also von daher nicht warten jetzt bis zum zweiten Mai, sondern jetzt auch am Wochenende schon mit den Partnern sprechen und sie auf das Tolle vorbereiten, was jetzt alles auf uns zukommt. Der Joe Jensen hat dann einen wichtigen Part gemacht, auch Natürlich zum Thema Velocity und hier kommen wir jetzt eigentlich mal auf diesen aufs Thema Delivery, also Lieferung. Und äh, ja, das ist, ich finde das gigantisch. Hier werden wir ein neues Alleinstellungsmerkmal, also in der Industrie, im Vergleich zu anderen Network-Firmen, ein neues Alleinstellungsmerkmal ähm, ja, erreichen. Und zwar werden wir in der Lage sein, in 85% Prozent unserer Länder ja, diesen Standard durchzuführen. In der Masse der Länder, zum Beispiel in Europa, da fangen wir auch damit an, in Europa, werden wir innerhalb von zwei Tagen nach Bestellung, erst dauert 24 Stunden, bis der, bis das Prozess ist in der Company, bis es dann das Lager verlässt, UPS Global wird das die Lieferung übernehmen und innerhalb von weiteren 24 Stunden in Europa Ausliefern. Wir haben das getestet. Ich bin einer der Testkandidaten gewesen. Kerstin und ich haben ja auf diese Art und Weise auf lau Beauty-Strips bekommen. Die ja, ich Company ich brauchte einfach jemanden, der das testen konnte. Wir waren gerne bereit, das mitzumachen. Aber wir haben Beauty-Strips und Serum bekommen und es hat innerhalb von zwei Tagen funktioniert. Es wird natürlich nicht in allen Ländern funktionieren. Wir haben es auch in Asien getestet, wir haben es in Afrika getestet. Aber maximal waren es fünf Tage. Aber selbst das fünf Tage, fünf Werktage, ist ja gigantisch. Ihr habt montags mit einer Person über das Geschäft gesprochen, habt sie begeistert für die Produkte. Er macht die Bestellung und im besten Fall hat er sie natürlich schon am Mittwoch, im besten Fall am Freitag. Ich denke mal, das sucht seinesgleichen in der Industrie, und das wird natürlich auch unsere Maßstäbe völlig verändern. Das wird alles beeinflussen. Nicht nur den einzelnen Kunden, der jetzt seine Produkte bekommt, sondern die Überzeugung, ja die Einstellung auch natürlich zu dem eigenen Geschäft, die Selbstsicherheit. All das, was dazugehört, um erfolgreich auf Menschen zuzugehen, erfolgreich Menschen zu begeistern. Es wird einfach die Geschwindigkeit der Duplikation erhöhen. Es wird die Geschwindigkeit der, der ja der Beförderungen erhöhen. Wir werden wieder mehr Leuten Glückwünsche zukommen lassen können, wie gestern der lieben Gunilla, die ja auch in relativ kurzer Zeit, ja, als Zweitberuflerin muss man fairerweise dazu sagen, es geschafft hat, den One-Star zu machen. Ich weiß, dass die eigentlichen Anstrengungen dafür erst in den letzten 14 Tagen gelaufen sind, also obwohl sie schon länger dabei sind, aber in 14 Tagen den One-Star gemacht und ich weiß, liebe Gunilla, das geht jetzt noch so weiter. Auch vor allen Dingen, was das Starterprogramm angeht, denn du wirst ja den Leuten genau das Gleiche zeigen. Ja, was wir oft besprochen haben und was wir hier jetzt natürlich auch vorgestellt haben. Das allen wird mehr Geld verdient, ist mehr Spaß da, ist mehr Spaß da, ist mehr Begeisterung da, ist mehr Begeisterung da, sind mehr Leute da, sind mehr Leute da, wird mehr Umsatz gemacht, wird mehr Umsatz gemacht, wird noch mehr Geld verdient. Das ist das Ganze, um was es geht. Das nennen wir in der Fachsprache Momentum. Wir wollen hier Momentum aufbauen. Unser Hilfsmittel, Momentum aufzubauen, ist Velocity. Wir starten in Europa und in den USA, in den USA sogar ein bisschen, ein bisschen später. Aber ich möchte euch nur mal zeigen, welchen Stellenwert Europa auch für die Company hat. Das ist selten bei amerikanischen Unternehmen, dass hier Europa so wertgeschätzt wird. Hier wird dieses bei uns als erstes getestet. Geworden, ist ja der Test, ist vorbei und jetzt wird das hier implementiert. Beginn nächsten Freitag. Also Freitag kommender Woche. Da können wir ausrechnen, davon ausgehen, dass diese Dinge laufen und starten. Highlights dazu und natürlich Updates dazu, Kosten und so weiter kommen dann am nächsten Donnerstag. Bei der nächsten Veranstaltung am nächsten New Day. Hier geht es also um die neuen Velocity Sign-Up Packs, denn die fehlen jetzt natürlich, um das Ganze abzurunden. Ja, neue Sign-ups, die so richtig Gas geben. Ich kann euch eins sagen, da ist ein Paket dabei, da bist du gleich für zwölf Wochen dreister und bekommst sofort den Matching-Bonus. Ein Wahnsinn, das haben wir noch nie gehabt, das kommt alles ab Donnerstag, wird es vorgestellt. Ich habe die Pakete schon gesehen und mit einigen oder mit dem einen oder anderen Vertrauten zumindest darüber gesprochen. Und Neue, neue Pakete für Mitglieder, die nochmal äh, im Preis heruntergesenkt wurden. Natürlich gibt es dann nächsten Donnerstag auch wichtige, auch wichtige Nachrichten und Neuigkeiten aus dem Stab, aus dem Headquarter. Und es ist ja nicht die letzte Veranstaltung, es folgen ja weitere Donnerstagveranstaltungen. Ja, so am 18. Mai den Termin schon vormerken. Dr. Ambati live. Donnerstags bei uns im Büro, bei uns im Wohnzimmer, live bei unserem, bei unserer New Day Veranstaltung. Es kommen neue Velocity, New Velocity Werkzeuge dazu. Lasst euch überraschen, vieles ist in Mache und wie Kerstin gerade schreibt, alles neu macht der Moi. Und genau unter diesem Motto werden wir jetzt hier durchstarten, wenn ihr es denn wollt. Ich möchte hier an dieser Stelle auf den Forever Green Team Newsletter verweisen, denn auch der hilft natürlich informiert zu sein. Das wichtigste Tool, meine Lieben, von ja, Erfolg im Geschäftsleben sind Informationen. Ich muss Informationen haben. Ohne Informationen äh, bin ich ja, auf Selbstbeweihräucherung äh, angewiesen. Äh, ich kann mir was vormachen, aber... Es wird nichts bringen, weil ich an den wahren Informationen vorbeigehe. Ich kann nur empfehlen, sich zu unserem Newsletter anzumelden. Noch einmal, ich bin Mitglied des Europäischen Advisory Boards. Das ist eine ganz kleine Gruppe von internationalen Führungskräften. Da werden die wesentlichen Dinge besprochen. Ich sitze an der Quelle und das, was ich weiß und das, was natürlich auch publik gemacht werden kann, das wird in unseren Newsletter gepackt und ganz einfach Ihr könnt euch natürlich sofort dafür anmelden. Ja, das ist uns das. Ne, wer den Newsletter uns nicht bekommen hat, weil er noch nicht eingetragen ist, bitte eine hier der teilnehmenden Personen bitten, euch den Newsletter weiterzuleiten oder die letzten Newsletter, denn die erscheinen bei uns dank Nilla, ja Wöchentlich, vielleicht diese Woche sogar mal zweimal die Woche. Ja, dann werden wir noch Neuigkeiten dann haben. Und also bitte dann die sich entweder schicken lassen oder am besten für die Zukunft sich selbst eintragen. Und eintragen kann man sich hier völlig unverbindlich und kostenlos. Nur eingetragene Leute bekommen natürlich den Newsletter unter phoenixteam.pro Da kurz, uns geht, interessiert vor allen Dingen natürlich nur die E-Mail-Adresse. Das heißt nicht uns, sondern das System. Denn diese E-Mails werden nicht manuell versendet, sondern wir werden, sie werden per System versendet. Gestern Abend haben wir mal schnell wieder, ja, Gunilla... Ich glaube 3.200 E-Mails versendet. Das dauert dann ganze 15 Minuten und dann sind die raus. Ich habe gestern noch dran gedacht, wie das vor 25 Jahren, als ich mit Vertrieb anfing, war, als man Faxverteiler hatte. Ja, man selbst bekam dann ein Fax und musste das an seine Führungskräfte weiter teilen, verteilen und die wieder an ihre und da hat man die ganze Nacht am Faxgerät gesessen. Das geht heute alles viel intelligenter. Wir haben noch viele andere Features auf dieser Seite. Schaut euch das an, wenn ihr euch eingeloggt habt. Hier geht es in erster Linie mal um den Newsletter. Ansonsten gibt es da natürlich Landingpages. Hier kann man ja auch alles kostenlos größtenteils ein E-Mail-Follow-up einrichten, automatische Webinare bieten wir an und ich kann es nur empfehlen. Andere Empfehlungen, die ich habe, die ich auch immer bei allen Veranstaltungen ausspreche, das sind unsere Freunde von MLM Worldwide, für mich das beste Branchenmagazin online, da wird nicht mit Printmedien rumgehampelt, wie das der eine oder andere noch tut, Ja, das kann man lesen, die sind mit uns befreundet, ja. und äh, nicht nur mit mir, sondern mit uns allen. Wer sich dort kümmert, wird da um den wird sich auch gekümmert. Und äh, die, die, hier gibt es auch Newsletter, den würde ich auf jeden Fall empfehlen. Da wisst ihr immer, was in der Branche los ist. Und das ist äh, mlmworldwide.de. Hier seht ihr mal, die, die VIP-Pages haben wir jetzt. Hier Da sind auch ein paar Mitglieder schon von uns dabei. Und äh, da kann man selbst auch für kleines Geld äh, posten. Da werden auch international... Äh, Profis, also Networker, auf euch aufmerksam, kontaktieren euch dann und wollen mit euch zusammenarbeiten. Das ist natürlich mal eine ganz andere Geschichte. Ja, das möchte ich euch ans Herz legen. Und ansonsten natürlich am Ende der Veranstaltung heute, fast eine Stunde, hat es dann doch gedauert, ähm, Erstmal die Aufforderung oder die Ankündigung am kommenden Dienstag. Große Dinge werfen ihren Schatten voraus. Am kommenden Dienstag Premiere unserer wöchentlichen Wiederpremiere. Wiederbelebung, äh, a New Day, Wiederbelebung, äh, unserer wöchentlichen Live-Präsentation. Ich habe mir dazu eine Kooperation einfallen lassen, äh, mit einem, ja, Kole mit einem Kollegen und Nachbarn. Nicht hier aus Mabea, sondern ich komme ja ursprünglich aus dem Ruhrpott, wie man vielleicht hört, aus Bochum. Und der Karl Struchtrupp kommt aus Münster. Wir sprechen so einigermaßen, ja, die, denselben Dialekt. Und deswegen haben wir uns gedacht, lasst uns mal das zusammen machen. Ihr kennt den Kai vielleicht von Facebook oder auch von anderen Postings. Er ist extrem produktorientiert, erfahren. Ja, ist, ist ehemaliger Spitzenfußballer, hat sehr, sehr viel im sportlichen Bereich auch mit Leuten zu tun. Wir haben uns entschieden, das gemeinsam zu machen. Wir starten damit am Dienstag. Ja, wir werden auch beide sprechen und wir wollen einfach ein bisschen neuen Schwung da reinbringen. Und ich würde mich freuen, wenn möglichst viele von euch dabei sind. Also nicht nur die, die heute anwesend sind, sondern natürlich ihr mit euren Teams, mit Leuten, die ihr jetzt in den nächsten Tagen noch ansprecht. Ja, es ist eine Geschäftspräsentation. Das heißt, es können völlig neue Leute eingeladen werden. Und ich werde nach der Geschäftspräsentation ein sogenanntes Fast Start Training machen, wo ich ganz konkret in zwei, drei Schritten dem Neuen sage, wenn du jetzt eine Entscheidung getroffen hast, wie gehst du vor? Was tust du die nächsten zwei Tage? Das ist für mich ein Fahrstarttraining, denn hier geht es nicht darum, noch mehr Leute mit Schneckenserum zu impfen. Hier geht es darum, ter <lacht> da Terrierblut unter die Leute zu bringen. Also, meine Lieben, ich wünsche einen schönen Samstag. Ja, für derjenige, der Fußball begeistert, ist viel Spaß bei der Bundesliga. Aber ansonsten auch während der Spiele in der Halbzeit, kann man telefonieren, kann man mit Menschen sprechen, sie einladen für Dienstag, sie einladen, ja, einfach sich diese Geschäftsgelegenheit anzuschauen, diese von diesen Produkten zu hören, mehr zu erfahren. Und das Leben ist ein Spiegelbild deiner Entscheidungen. Triff auch du eine klare Entscheidung. Denn Entscheidung hat auch was mit Scheidung zu tun. Und keine Angst, ihr müsst euch nicht von eurem Partner trennen. Obwohl zur Not, wenn der Weg ist, habe ich jetzt nicht gesagt, streichen aus dem Recording. Nein, ich muss mich scheiden oder ich muss mich trennen. Ich muss mich lösen von Dingen, die mich in der Vergangenheit am Erfolg gehindert haben. Ja, Tue ich das, was die Leute tun, die Erfolg haben, werde ich Erfolg haben. Tue ich das, was die Erfolglosen tun, werde ich nie Erfolg haben. Das kann ich euch garantieren. Ich wünsche einen schönen Samstag, schönen Sonntag. Und ich wünsche mir, dass wir uns in großer Zahl dann alle am kommenden Dienstag in neuer, frische, fresh hier in diesen Räumlichkeiten treffen. Alles Gute, viel Erfolg, euer Dirk Ölrich. Ciao, ciao. Ach, jetzt machen wir zum Schluss mal ein bisschen Marbella-Gedöns hier. Wenn ihr wollt, noch ein bisschen die Beach unser Stammbeach Kersten und Reiner. Ciao ciao